Ja, hallo meine Lieben. Ähm, ja, heute ist es soweit, mein 40. Geburtstag. Und ich ähm, habe da schon ein Video gemacht dabei. Man wird mir 41, 40, also kann man ruhig zwei Videos an den Tag machen. Aber ich werde das heute nicht online stellen, sondern erst morgen oder übermorgen. Anyway, es wird das spannendste, aufregendste und faszinierendste YouTube-Video überhaupt. Ich mache Brieflose auf. Werde ich bekommen. Und ich werde 40. Also sollen da drin 40 Brieflose sein. Ich werde jetzt drauf machen vor der Kamera. Ich werde das Video nicht schneiden. Und wir schauen, was passiert. Vielleicht bin ich was. Vielleicht bin ich nichts. Da sind sie reingequetscht. 40 Brieflose. Für all die, die damit nichts anfangen können, Brieflose ist so ein... Shit. Von den österreichischen Batterien eine Möglichkeit Geld auszugeben und der Hoffnung irgendwann mal Geld zu gewinnen. 40 Brieflose. Ich bin gespannt. Ich werde mir vorher die Finger abfallen, bevor ich irgendwas gewinne. So. Wie gesagt, das ist das Video. Ich mache 40 Grüße auf Leider kein Gewinn. Fand ich schon gut. Das ist Nummer 2, wow, ha. Zwei Euro. geil, oh, man kann schon aufhören, gut, die guten kommen hierher, die schlechten hierher, das ist jetzt Nummer 3. 40 Zähler. die wichtigste Aufgabe zu schauen, dass der Fernseher hinter mir nicht schwarz rennt. Bist du deppert, oder? 1 Euro. Ha. Da brennt der Hut, Leute, da brennt der Hut. Jetzt sind wir bei der Nummer 5. schon wieder 1 Euro. Da meins wäre gut mit mir. Das jetzt 5, das ist die Nummer 6. Ich werde mir das nie merken. Bist du dabei? Okay. Na, ich suche für ja, das ist meine. nicht. Was ist da da, weil mit ich mit den ganzen Geldbeträgen komme ich zueinander. Also. Das ist jetzt das Sechste los. Oh. Leider nichts. Nummer 7. wer wird sich das anschauen. Oder? Das gibt alles. Das ist jetzt die Nummer 7. Leider kein Gewinn. Nummer 8. Das ist sozusagen mein 40-Jahre-Fitness-Training. Das ist aber nicht, klar. Ja, da ist er wieder. So, das ist jetzt Nummer 800. Uh, die gibt's noch. Die Brieflos-Show. Ich kann teilnehmen an der Brieflos-Show. Na ja, damit zögert sich die Jubelfreude nochmal hinaus. Ich weiß nicht genau, braucht man da nicht drei? Los, um die einzuschicken? Keine Ahnung. Das ist jetzt die neunte, oder? Wow! Nochmal die Brieflosschau! Da stirbt der Bärburschen! Das ist jetzt das zehnte! Das heißt, ein Viertel ist geschafft! Und ich hab jetzt schon die Gicht in die Finger! Nicht das hört nicht. So, lecker Ich muss ins Fernsehen! Noch eine Brieflosschau! Puh! Da steht, das Schatz aus kosten richtig gut! Das ist jetzt die Nummer 11! Leider nix. Nummer zwölf. Nummer zwölf. Komm schon, Baby, komm schon. Noch eine Brieflosshow. Faszinierend. So, 13, das ist echt Arbeit. Okay, wir haben es gerade das Hearthstone. Leider kein Gewinn. Wunderbar. 14, oder? Du sagst ja, gell? Ja. Bist gar nicht mehr da. Das ist wichtig. nicht ja nur 40 sein. So, leider kein Gewinn. 15, glaube ich. Und so machen die österreichischen Lotterien die Geld. Leider kein Gewinn. Oder alle Lotterien eigentlich. Nicht nur die österreichischen. Das ist jetzt? 16 oder 17? 16 glaube ich. Leider kein Gewinn. Schaust du mal, da, wie viele es sind? Ich müsste bis jetzt 18 sein? Besser 7. 16. Ist das jetzt heißt, das 18. Und noch eine Brieflos-Show. Tja, ich glaube ich kriege die Fernsehsendung. So, was ich will mich gleich zum so Moderator machen. Ja klar, wir haben gescheit, ne? Der Rappelpeter Peter macht das. So weit ich mich erinnern kann. Leider kein Gewinn. Ich weiß jetzt 19, oder? Halbzeit! Leider kein Gewinn. 21. es, wenn ich so dumm bin und in den Bildschirm schaue, über der Linse, weil mich dann immer ärgert, wenn andere YouTuber, die schon voll groß sind und das voll lang machen, und, und viel mehr Viewer haben wie ich, wie ich, und das dann trotzdem genauso machen. Ha! Einen Euro. Wieder ein Gewinn. 22. Weil ich denke mal, wenn das dein Beruf ist, und du davon richtig Geld verdienst, im YouTube, dann solltest du doch in der Lage sein, aber in die Kamera zu schauen, und nicht über in die Linse. Da frage ich mich echt. Yeah! Leider kein Gewinn! 23, gell? Das ist echt ein Stück. Aha. Wieder 1 Euro. Tja, ich glaube mit dem kann ich mal langsam sogar einmal was zum Essen kaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Oder einschütteln. Auch okay. Das ist jetzt 24. Leider kein Gewinn. Sach 25. Ich weiß nicht, ob ich echt quäl und das besser ich vorspiele. Und ob es in echt Zeit was. Leider nein. 225, 22, ja. Ist das 26. Ich glaube ja. Ihr müsst auch nicht mitzählen, gell? So. Tja. Nix. 27. wow! 2 Euro. Mhm. Ich sag nur, da käme das zusammen. 29. Keine Ahnung. Ja, erst. Du musst ja aufpassen, bitte. da die 10er, auch ein 10er-Projekt, dann haben wir etwas zu Übersicht müssen Leider nein. Ich glaube, dass das der 3.6. ist. Bin mir nicht sicher. 33. Die Brieflos schon. 40? Oder kann ich einfach nicht zählen? Hm. Ich werde es ganz anders sagen. Wie Brieflos-Show. Bei so vielen ah. brieflos, so viele brieflos Dingen muss ich sie doch wirklich einschicken. aber nein. So, das fünftletzte. Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ist nur ein großer Gewinn drin. 10.000 Euro. Für 500. Hm, leider nein. 100.000 sind drin. Mir würde es auch nicht genügen. aber ich würde über die 10.000 kreuen. Bin ich gar nicht so. So. Hm. Leider nein. Der Schwede. Hm. Noch ein Euro. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das letzte Los. das Video bis jetzt angeschaut hat, war sehr tapfer. <lacht> ähm, ich werde am Ende herausfinden, wie viel Lose es waren, und ihr werdet es noch bitte sagen, wie viel Geld ich gewonnen habe. Würde mich echt interessieren, ob es ausgerechnet hat. Äh, das war's. Danke an meine Eltern für das Geschenk, und meine Geschwister. Uh, wir hätten uns alle gewünscht, dass mehr drin ist, aber es ist nicht nichts drin und das ist super. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen. Baba.